Hi, mein Name ist Peter, ich bin Klimaaktivistin und komme aus der Nähe von Galax. Hallo, ich bin Alex. Ich organisiere seit zwei Jahren Aktionen von Fridays for Future in der Oberlausitz. Wir wenden uns heute im Namen von FFF Sachsen an euch. Liebe Grünen, mit eurem Grundsatzprogramm habt ihr die Utopie einer klimagerechten Welt beschrieben. Eure Vision ist die Zukunft, für die wir alle gemeinsam kämpfen. Für die Umsetzung dieser Vision werdet ihr den Rückhalt einer gesellschaftlichen Mehrheit bekommen, die ihren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Welt hinterlassen wird. Im Gegenzug fordern wir konsequentes Handeln. 1,5 Grad werden wir nicht mit Kompromissen zugunsten sterbender Industrien erreichen. Zu viel hat sich die bestehende Regierung geleistet, als dass wir einer schwarz-grünen Koalition vertrauen könnten. Wir wünschen uns keinen grünen Anstrich der Politik. Wir bestehen auf die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Das hier ist unser Hilferuf, weil wir die Hoffnung haben, dass die Utopie einer klimagerechten Welt noch Wirklichkeit werden kann. Also überhört ihn nicht.